Das Nordwind-Produktionsnetzwerk präsentiert den Adventskalender Teil 4. Heute Balladen von Karl Spitteler Die erste Ballade trägt den Titel Die Weltpost Auf einem Berg ein Posthaus steht, das keinem anderen gleicht, das nie ein Wanderer hat geschaut und nie ein Brief erreicht. Die Riesensäle gähnen leer, kein Wort, kein Ruf erschallt. Statt Menschengeist und Menschenhand wirkt eiserne Gewalt. Von selber läuft das Räderwerk und eilt der Pendeltakt. An allen Enden schafft es leis, prickelt und pocht und knackt. Beständig summt der Telegraf und saust der Im Hofe vor dem Fenster fährt ein Doppelschienenzug. Die einen Wagen fahren her, die anderen fahren hin. Viertausend Seelen sitzen stumm und Totenbleich darin. Nur einmal, wenn auf Mitternacht der Wanduhrzeiger steht, juckt durch die Wand ein Glockenspiel, der Hahn springt vor und kräht. Die heiligen Apostel zwölf marschieren langsam auf, ein Herold hebt den Bodenstab und eine Tür geht auf. Jetzt öffnet er den Stentormund und stampft mit Stab und Fuß. Erhebet euch, der Meister kommt, entbietet ihm den Gruß. Da braust ein Aufruhr durch das Haus und hast'ger Stimmenhall, wo plötzlich stockt das Reiterwerk und die Maschinen all. Im Hofe stemmt den Eisenfuß die Doppelschienenbahn. Alles pausiert erwartungsvoll und hält den Atem an. Durch schwarzes Schweigen tönen laut elf Glockenschläge nur. Doch wenn den zwölften Glockenschlag getan die Wunderuhr, da kichert's in der Gegenwand und lacht wie Teufelshohn. Ein Klingelruf, ein Judasschrei schrillt aus dem Telefon. Den Meister heischet ihr umsonst, der Meister, der ist krank. Der Herold senkt den Bodenstab und knarrend in den Schrank. Verschwinden Hahn und Glockenspiel, die Wand verschlingt das Tor. Der Seelenzug hebt wieder an die Fahrt und wie zuvor geht bei geschäftigem Rädertakt und sang die wundersame Weltenpost den geisterhaften Gang. Karl Spitteler die tote Erde. Legende. Zwölf Enge hielten am Himmelstor, Ihr Türmer herunter, ihr Wächter hervor. Was bringt ihr, ihr lieben Leute? Wir kommen geritten vom Erdenrund. Gar frohe Botschaft bringt unser Mund, Stimm an, die Glocken und Leute. Und als das Pförtchen ward aufgetan, Da setzten die Posaunen an und bliesen aus vollen Wangen. Jauche, ihr Völker, Juhe, Haja, Herbei ihr alle, Halleluja. Die »Frohe Post« zu empfangen. Worum wir inbrünstig gebetet oft, Was jeder ersehnte, was keiner gehofft, Es hat sich in Gnaden begeben, Willkommen geritten von Erden fern, Erloschen, verglommen der blutige Stern, Verhaucht das unselige Leben. Da flogen die Türen und Fenster auf, Und alle die Seligen eilten zu Hof Und zogen zu Fuß und zu Pferde. Mit Pfeifern und Trommlern und Seitenspiel Und fröhlichem Schwatzen und Lachen viel Hinab auf die einsame Erde. Doch als sie im glitzernden Sternenreich gewahrten die traurige Weltenleich, verkohlt in den Wolken schwimmen, da ging der Pfeifer den Atem aus, und mancher wischt sich ein Tränlein aus und Tät ein Kreinen an Stimmen. Dann schlichen sie auf dem Riesengrab mit heimlichen Flüstern talauf und talab und erzählten mit Bangen und Zagen von alter verschollener Menschenzeit, von Krankheit und Sterben, von Zank und Streit, einander die schaurigen Sagen. Sie stifteten einen Sühnaltar, drauf brachten die Priester die Messe da beim Klange der Trauerlieder. Ein Requiem Aternam lallt ihr Mund, Weihwasser sprengten sie auf den Grund und flehten den Segen hernieder. Der Segen, der schwebte wohl über die Welt, das Weihwasser ran übers Ackerfeld, doch sie, was will das bedeuten? Der Segen flog ängstlich im Kreis herum, das Weihwasser wälzte sich um und um, Sagt an, was soll das bedeuten? Da sprach das Weihwasser, ich sehe, ich sehe, auf Erden kein Plätzchen, wohin ich auch spä, das nie einen Träne benetzt hat. Und der Segen, der sprach, ich suche, ich suche, einen Fleck, ein Klein, den nicht der Fluch, den nicht der Mord schon besetzt hat. Karl Spitteler, Heimat und Vaterland, die drei Rekruten Bei strömendem Regen im Biowag kampierten drei müde Rekruten. Sie legten den Kopf auf den Mantelsack und zogen den Hals in die Kutten. Der Regen rauschte, sie merkten's kaum, und sachte vom Wunsch zum Gedanken, begannen Bilder ein tröstlicher Traum, vor ihren Augen zu schwanken. Sie meinten in ihrer Fantasie, als wären sie schon Generäle, im Schlachtengetümmel und Feldgeschrei, diktierend die barschen Befehle. Gemeinsam dünkte den Dreien vereint, man wolle sie überflügeln, und unerschöpflich flute der Feind herab von den mörderischen Hügeln und Adjutanten kämen gesprengt, bleichwangig und blitzt von Granaten. Wir sind umzingelt und eingezwängt, man meutert, man wähnt sich verraten. Da sprach der Erste, ich habe einen Kern von Jägern und von Husaren. der Teufel ist ledig und Höfe ist fern, jetzt gilt es, die Ehre zu wahren. Ingrimmig faßt er den Säbelknauf, er mahnte zur Pflicht und zur Ehre, dann vorwärts ging es in rasendem Lauf, als ob es der Sturmwind wäre. Aus tausend Schlünden zischte der Tod, sie grüßten ihn ohne Bangen. Die meisten färbten den Boden rot, er fiel und wurde gefangen. Bewundernd pflegt ihn der edle Feind und schenkt ihm den rühmlichen Degen. Er hatte seit Jahren nie geweint, jetzt spürt er im Auge sichs Regen. Der zweite sprach, ich habe zur Hand ein Häuflein von Veteranen. Ergeben Gott und dem Vaterland, gehorsam dem Winke der Fahnen. Rasch formt er das Viereck zum letzten Stoß. Brüder, begann er begeistert. Gott ist uns da wieder, der Feind ist zu groß, der Tod nur wird niemals gemeistert. »Heut heißt es bekunden, was einer wert, und ob den Vätern wir gleichen, wir kämpfen solange der Atem wert und hemmen den Durchpass als Leichen.« Hurra, erscholl es wie aus Donnergebraus, denn rückten sie mit Gesange langsam aus den schimmernden Hohlweg hinaus zum heiligen Todesgange. Und als am Abend nach bitterem Streit man sah nach den Toten und Wunden, da ward von dem Samaritergeleit ein schaurig Schauspiel gefunden. Zu Bergen starrte die tapfere Schar, Leichnam auf Leichnam geschichtet, im Tode nach Boten trotz sie da, das Antlitz feindwärts gerichtet. Und Freund und Gegner entblößten sie stumm vor des Anblicks grausiger Schöne. Und flüsternd ging's in den Reihen um, ihr schaut, Mau, Heldensöhne. Doch der Dritte schweigend die Karte las, auf der Brüstung der Kirchhofmauer. Mitunter hob er das Augenglas und nahm den Feind auf die Lauer. Er spähte nach rechts und spähte nach links, die Augen funkelnd vor Tücke. Wahrhaftig entdeckt er plötzlicher Dings im Ring die erlösende Lücke, und ehe einer wusste, wie das geschah, hat der Flugs in die Brasche geschmissen, die Reserve alle von fern und nah und dem Feind die Wahlstadt entrissen. Der Regen plätscherte nach wie vor, da stieg auf verborgenem Stegen, gewappnet ein riesiger Geist empor und schwebte heran durch den Regen. Er nickte dem Letzten, Herr General, wir lernen uns näher kennen. Ob früher, ob später, es wird einmal der Ruhm deinen Namen nennen. Ihr anderen beide, merkt euch den Satz, entschlagt euch das Oberbefehlen. In jeglichen Regimente ist Platz für mutige Fähndrichs Seelen. Pflicht, Ehre, Begeisterung, gebe ich euch Feil, sich bescheiden dem Unterliegen. Generäle brauche ich im Gegenteil, die nicht vergessen zu siegen. Zum Abschluss gibt es noch die Variante der Schneekönigin von Karl Spitteler, also in einer Balladenform, da ich letztes Jahr schon die Schneekönigin von Hans Christian Andersen in Gänze vorgelesen habe, wollte ich es dieses Jahr nur noch einmal in Kurzform wiederholen, dass es doch ein sehr schönes Märchen ist, wenn auch in dieser Variante etwas trauriger. Die Schneekönigin von Karl Spitteler Es kam einmal vom Himmel her ein Schlitten rot und weiß, vom Christkind unverhofft gebracht zum Lohn für Gerdas Fleiß. Sie zählte schon das Einmal eins und schrieb das ABC und jeden Morgen spähte sie nach dem ersehnten Schnee. Heute stürmt sie nach dem Tannenrein in Pelze eingehüllt, das Ohr mit weisem Mahnungswort, das Herz mit Glück gefüllt. Schon sitzt sie, schaut sich trotzig um. Achtung, Hurra, aus Weg! Oh weh, das steife Vorwerk bockt im Zickzack krumm und schlägt. Mit offenem Mund keucht sie bergan, versucht's zum anderen Mal. Der Schlitten stolpert links und rechts, doch gleitet nie zu Tal. Inzwischen dunkelts im Zenit, ein flaumig Flockenheer, flüstert vom Himmel leis herab und einsam wird umher. Ihr wird so bang, ihr wird so kalt, das Weinen steht ihr nah, und müder stets und matter tönt, ihr klägliches Hurra. Sieh da, was blinkt und schimmert dort im Tannendickicht, schau, auf einem moosbewachsenen Strunk sitzt eine heere Frau, im Königsmantel blank und rein mit Hermelin bestickt. Soll ich dir helfen, gutes Kind? versetzt sie. Gerda nickt. Sie nimmt das Mädchen auf den Schoß, fein, sanft und warm gewiegt. Juch! Wie mit einem lustigen Federschwung der Schlitten talwärts fliegt. Verschwunden ist die Müdigkeit, das Auge jaucht und strahlt, und unversehens glänzt die Welt mit Märchenschein bemalt. Es lebt der Wald, es singt die Luft, so hold, man glaubt es kaum. Diamanten sprüht das Gletscherfeld und Sterne sprießt der Baum. Gerda. Erscholl der Mutterruf. Sie hört es mit Verdruss. Die Frau erschrickt, erhebt sich, flieht nach einem kurzen Kuss. Nach sieben Tagen blies der Föhn vom Berge lau und lind. Was weinen und was wimmern so die Glocken durch den Wind. Schulmädchen folgen einem Sarg. Den Wagen lenkt der Tod. Verlassen steht im Kämmerlein der Schlitten weiß und rot. Ein grünes Kränzlein liegt darauf mit einem Bibelspruch und ewig klafft im einmal eins ein ungelöster Bruch.